Okay. Oh du versuchst den Hund zu streicheln, doch er ist zu einem Pelzhaufen geworden. Es war nur eine Hülle aus Hunderesten in Form eines Hundes. Bei der Musik muss ich in Paper Mario das denken. So ich soll das Toby Fox Arbeitszimmer sein? Ja. Mm -hmm. yeah. Ein Seil. Es scheint, dieser Hund führt alles Stunts alleine aus. Es ist ein kleiner, weißer Hund. Er schläft tief und fest. Und bekämpfen? Ja. Du kannst den Hund nicht bekämpfen. Es scheint, der Stoff, auf dem der Hund schläft, hat zu viele Löcher. Es scheint, der Hund muss den Stoff erst nähen. Dann kannst du den Hund bekämpfen. Vielleicht. Bei näher Betrachtung scheinen die Löcher im Stoff zuzunehmen. Es wird eine Weile dauern, bis der Hund fertig ist. Hunde sind normalerweise nicht gut im Nähen. Ein häkelnder Hund kommt nicht in Frage. Äh durch Kläffen mit Text-to-Speech oh hat der Hund so irgendwie ein ganzes Spiel programmiert hm, sieht <lacht> in Ordnung aus es scheint dieser Hund verfasst eine Menge üble Beiträge Text-to-Speech ist eingeschaltet es scheint der Hund kläfft und es wird zu diesem üblen Beitrag übersetzt er weiß nicht wirklich was er sagt die meisten Beiträge sind von diesem Hund darüber nachzudenken erleichtert dich das ist derselbe Text, ja. Ja, das ist das Zimmer von Toby Fox. <lacht> nee. Das äh, ist die Belohnung. Yay. Ja, wir haben aber Da wohnen auch... also <lacht> verrückte Menschen. <lacht> ja. Moment, kann man das hier noch? Ja. Endlich kommen alle Teile des Puzzles zusammen. Okay. <lacht> ja, <lacht> ähm, Das wäre dieser Raum. Wir konnten tatsächlich in dem Let's Play sehr viele Secrets zeigen. Finde ich gut. Oh, es läuft die Musik mega. weiter. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, äh, die Musik geht echt nicht mehr weg, das ist ein bisschen groß. Ich würde sagen, dann, dann ja, egal. <lacht> Moment, ich werde einmal kurz äh, speichern gehen. Wieso? Die Musik ist super. Ja, mega. Ich stelle mich einfach ja, hier auf die Brücke. Ich bin dafür, wir stellen uns hier auf die Brücke und drehen hier. So. Ja. Undertale und so. Ich mach die Musik zumindest mal ein bisschen leiser. Entschuldigung, wir uns jetzt von der Brücke. Ja, wir haben gedacht, wir reden jetzt <lacht> das mal das noch mal ein bisschen. Ende. Das ist ein gutes Ende. Ähm, ich würde sagen, als erstes fragen wir natürlich hier die beiden Neulinge mit dem Spiel. Was haltet ihr denn jetzt nach dem Let's Play von Undertale? Wer möchte anfangen? Ich kann gerne anfangen. Dann fang an. Also sag mal so, ich hatte damals mitbekommen, dass es so ein Spiel namens Undertale gab. Aber ich dachte mir irgendwie, ich habe so mal den ersten Part von Let's Play reingeschaut und dachte mir, was ist das für ein Game? So pixelig und sei so irgendwie hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Dachte ich, ja für ein Retro-Game 20 Euro, was es damals gekostet hat, nee, nie, nie. Und ja, ich muss sagen, es hat mich mega, mega, mega, mega positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Spiel wie dieses so gut sein kann. Dass es doch so viel Humor auch hat das Spiel und auch irgendwie so viele Routen und so abwechslungsreich. Ich dachte, das ist halt so ein Spiel, das spielt man einmal durch und fertig, aber dass da sich so viel verändert immer und alles, das hat mich so geflashen. auf die ganzen Secrets, die Soundtracks, die Bossgegner, die ganzen Personen. Also das, man hat einfach irgendwie auch die Personen schon fast lieb gewonnen, irgendwie. Das geht ja nicht in jedem Spiel so. So bei Mario oder Luigi, das ist einem immer wurscht, was eigentlich mit den Toads passiert, aber hier ja, legit, haben die zwei, wirklich eine Persönlichkeit. Ja. <lacht> die Figuren. Ja. Hm. Ja. Bist du fertig? Ja, kannst reden. <lacht> okay. Ja, also Undertale, ich habe davon schon vorher gehört gehabt und ja, ich wusste nicht, ob es was für mich ist, weil ich solche Spiele bisher nicht so gemocht habe, aber stand eigentlich schon gut. Humor war teilweise sehr, sehr stumpf, aber ich mag solchen Humor. <lacht> ja. <lacht> Der Humor ist halt und auch wirklich nicht für jeden was. Ich, ja. ich mag ihn normal, der ist super. Und ja, wir hatten sehr sehr schöne Musik und vor allem die Charaktere, die waren dann doch relativ interessant, weil man immer im Nachhinein erst ein bisschen geschockt, oder was heißt geschockt war, es kam einfach so Momente, wo man gedacht hat, wie, was, die Person kann das doch nicht kann das doch nicht ernsthaft gemacht haben, siehe Elphys und ja. ihr Labor. Das war schon so Mindblow, also ich fand's super, die Story war ganz cool. Humor war super und ja, ich wünschte, wir hätten noch toll töten können in unserem Waren, aber das ging <lacht> leider nicht. Wie gesagt, Genocide. <lacht> das wird schön. Ja, ähm, kurz zu Genocide, das haben wir gar nicht im LP erwähnt. Also wir werden Genocide nicht let's playen, das wird der letzte Part des Let's Plays sein, aber ich äh, werde es auf jeden Fall streamen. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht alle irgendwie einen gemeinsamen Termin finden, wo wir streamen. Das heißt, dass wir quasi in dieser Formation hier den Genocide machen. Das wäre, glaube ich, ganz cool und passend für das Projekt auch. Ähm, ja, Ende. Äh, Daniel, <lacht> möchtest du noch was dazu sagen? Oder war Rocky fertig? Ja, äh, eigentlich schon. Okay. Alles klar. Also, mir ging's eigentlich so ähnlich wie Lucky am Anfang, als ich das Spiel noch nicht kannte. 2015, als das Spiel rauskam, habe ich das auch so gesehen. und Dachte mir. Okay, sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Das ist, glaube ich, nicht für mich. Habe es hin und wieder bei anderen Let's Playern gesehen und ja, habe mir eigentlich nicht groß dabei gedacht. Irgendwann kam ich halt auf die Idee, es selbst einfach mal zu spielen, weil mir zu der Zeitpunkt langweilig war. Muss es ja keine oh. Videos machen. Ja, genau, das <lacht> kam noch dazu. Dann dachte ich mir, okay, probiere es jetzt einfach mal, kann ja nicht schaden. Und direkt am Anfang die Sache mit Toriel und so... Da war ich noch nicht unbedingt auf äh, ihre Zerstörung aus. <lacht> und ja, keine Ahnung, ich fand das immer sehr cool. Auch die Musik und alles hat mich sehr gepackt. Und, die ist echt super. Ja, mhm. keine Ahnung. Und im Laufe des Spiels habe ich auch irgendwann gef äh, herausgefunden, dass es einen Pazifist-Run äh, Pacifist gibt. Denn davor habe ich natürlich die Monster getötet, wie man es von einem RPG kennt. Ne? Und ja, da dachte ich mir, okay, shit. Mal <lacht> Exekutionspunkt, der Jäger. Mhm. Mhm. Und allgemein die Charaktere und alles sind gut. Wie Lucky auch schon erwähnt hat, man will sie nicht töten. Zumindest... <lacht> <lacht> Nein, eigentlich will man Toriel ja. auch nicht töten. <lacht> Aber... Und allgemein auch der Humor, der, der trifft... Also ich, ich, ich mag den Humor tatsächlich. Und ja, Papyrus vor allem, ich weiß nicht, das kann ich auch noch erwähnen. Nicht das der ich große Papyrus ja, mit meinen hohen Standards. Das habe ich, hab ich ja Tim, glaube ich, gesagt. Ich hatte ehrlich gesagt noch nie so viel Spaß dabei, eine Figur zu sprechen in einem LP. Ja. Weil da, keiner, Papyrus ist einfach cool. Also ich fand das super. Ich habe ich hab gerne Papyrus gehört, wenn er dran <lacht> war. Das ich, hat mir ich, immer gut gefallen. Ich bin ja der... Also das ist immer eine interessante Frage, weil die meisten... Undertale-Spieler, oder alle Undertale-Spieler eigentlich. Man mag zwar beide Chars, also Sans und Papyrus, mag man eigentlich beide. Kann man eigentlich nur hm. mögen. Aber es gibt Papyrus immer so mehr. einen, den man ein bisschen mehr mag. Da würde mich interessieren, wen mögt ihr mehr? Also Daniel Papyrus. ist ja klar, okay, Sans. Papyrus. Sans, ja. Papyrus. Ja, lucky, lucky und ich sind die Sanser. So, und ihr seid, ihr seid die pa papierrollen <lacht> das, halt, das ist einfach mein Lieblingscharakter aus dem Spiel, sogar. So komplett. Ich meine es nicht, der ist so... Sans wird cool. zu ernst. <lacht> da, das, genau das mag ich ja so an ihm, dass er eben zum ein, auf der einen Seite diese Seite hat und auf der anderen Seite, der anderen Seite dieses Mysteriöse, dieses, äh, ja, keine Ahnung, man weiß nicht so wirklich, was mit ihm abgeht, aber irgendwie mag man ihn trotzdem und, keine Ahnung, das feiere ich sonst Ich finde einfach, dass Papyrus so einen extrem starken Kontrast äh, zum restlichen Spiel darstellt und darum ja. ist er sehr, sehr erfrischend. Ja. Also keine Ahnung, Papyrus ist einfach so, so ein Clown so und... Genau das ein, ein, toller Clown. Ein toller Clown. Ja. Papyrus aber auch. <lacht> <lacht> Papyrus ist immer so, keine Ahnung, auch jetzt in der, in der letzten Szene, im letzten Paar, das war auch wieder so gut mit, ähm, wo er das so meinte, ja, äh, ähm, was hat er denn noch, irgendwas Geiles hat er auf jeden Fall gesagt mit, äh, Mit den Tränen? Nee, nicht oder? das mit den Tränen, sondern wo wir dann nachgesprochen hatten. Ähm, äh, hatte. Ich weiß gar nicht, mir liegt es auf der Zunge, Männchen. aber ja, nicht ganz am Ende, nicht wo wir draußen waren, sondern davor. In der. Im Palast. Mit noch. den Textnachrichten so, ja, ihr steht doch nebeneinander. Ja, genau. Das ist auch wieder so richtig so, er, er stellt irgendwie diesen. Weiß ich nicht, diesen Charakter da so im Sinne, yo, ihr seid doch verrückt alle und ich bin hier der Krasseste, <lacht> aber auf der anderen Seite sticht das halt nicht so hervor, weil er halt. <lacht> wie soll ich sagen, er ist. Er ist einfach ein Dulli, so. Er ist einfach ein Dulli, der nicht, <lacht> nee. der selbst nicht so merkt, dass er das halt ist. Zum Beispiel auch, wo er ähm, im, im Waterfall angerufen hat, so, ja, was trägst du? Und dann nimmt er mhm. so, ja, ähm, ja, ich habe natürlich das andere gesagt <lacht> und so. Das war Papyrus, doch. So. Ja, äh, ja, ich rede red ja gerade von Papyrus. Von, von, Achso, du wärst wieder bei Sans. Nee, nee. Von, bei Papyrus ist es auch so... Er sagt ja die ganze Zeit, ja, ich bin voll krass und so, aber das meint er ja gar nicht böse. Eben, er eben, weiß eben. ja nicht, wie das ist. Ja, das, das finde ich halt so gut an ihm. Aber ja, an sich muss ich sagen, von den Charakteren her, Toby Fox kann halt unglaublich gut diese Dialoge und alles schreiben. Alter, Er ist so talentiert da drin. Ich meine. Ja, er hat ja auch gewisse Sachen gemacht. Ich meine, allein durch die Gesichtsausdrücke siehst du schon so viel, was du bei manchen Charakteren einfach durch fünf Jahre Text nicht kriegst an Charakter. Und Und unser Charakter <lacht> Ja, unser Charakter ist schon toll. Nein, aber ähm, ich, ich, ich mag wirklich jeden einzelnen Charakter. Es gibt ja eigentlich keinen Charakter, den ich so richtig hasse. Also Tori mag ich halt nicht ganz so sehr. <lacht> aber ich den Rest, ich. ich mag eigentlich alle. Also ich mochte beim ersten Durchspielen auch ist nicht, weil die halt so mega abgefuckt hat. Aber jetzt so hinterher nach dem Pacifist-Run mag ich sie übel. Das ist irgendwie ja. voll krass. Wirklich? Ja, ich mag sie total, weil keine Ahnung, die, die, Dieses Nerdige, das, das ist richtig lustig. Auch mit den ja, Animes jetzt echt, zum Schluss, ja, es also war ja. das war Legendary. Ja. Die Sache ist, das Spiel baut sich, immer ex, das baut sich extrem langsam auf, muss ich sagen. Und es gibt halt immer diese ganz, ganz kleinen Lacher am Anfang. Mhm. Dann immer mehr und man erfährt halt immer wieder ein bisschen mehr über die einzelnen Charaktere und wie auch immer. Und äh, wie, sie, wie die so ticken. Und man erfährt halt immer wieder mehr und dann kommen halt immer wieder diese lustigen Szenen zustande, wo man sich denkt, ja, aber du bist doch so eigentlich drauf und ja, ja, je mehr Wissen man hat, desto besser wird es. Also, ähm, ja, das ist ein Spiel, was oh. man halt erstmal ein bisschen spielen muss, bevor man erkennt, wie gut es ist. Und ja. Ja, dazu, ja, ich will kurz, ähm, und dazu <lacht> muss man dann auch noch sagen, dass es so, eigentlich so ein kleines, keine Ahnung, 6-7-Stunden-Spiel ist und wie viel Inhalt da einfach drin ist. Allein schon durch so Sachen wie die Fun-Values. Ich meine, wir haben ein einfach so random diesen einen Zusatztypen da bekommen im Waterfall durch Luck. Da gibt es ja auch ganz andere Sachen durch die Fun-Values, was man da bekommen kann. Das ist einfach... Wie, wie kommt man darauf, so viel in ein Spiel reinzupacken und dann auch noch so viel Gutes? Das ist, das ist abnormal für mich. Also... Du merkst halt auch beim Spiel, wie Toby Fox richtig Bock hatte drauf. Also der ja. hat so richtig, der hat sich so, so gedacht, alter, ich mache jetzt das Spiel des Jahrhunderts. Da hat er das einfach gemacht. <lacht> <lacht> Weil ich mir vorstellen kann, wenn man das Spiel ganz normal durchspielt, es ist vielleicht nicht ganz so gut. Ich glaube, der pa pazifisten waren ist, glaube ich, der Beste. Ja, also Oder ich war die, auch nach... Von der, von der ja. Welt mitzunehmen, ja. die zu verstehen. Ja, wenn du es halt das erste Spaß Mal haben. durchspielst und den Neutral Run gemacht hast, dann denkst du dir auch so, ja, das war jetzt das Ende, war jetzt ein bisschen unbefriedigend so und dann machst du halt, durch, durch Flowey kommst du ja auf die Idee, weil der ja. kommt und sagt so, yo, wie wär's denn, wenn du mal das und das machst und so und dann machst du halt Pazifisten Run und danach im Optimalfall Genocide oder andersherum und dann, ja, siehst du quasi, wie viel Inhalt es noch gibt. Aber wenn du halt jetzt wirklich so stur bist und nur den Neutron spielst und dann denkst jo, das war's jetzt mit Outer dann, äh, ja, ist das schade. Dann hat man zwar trotzdem ein gutes Spiel <lacht> erlebt, aber ich glaube nicht, man hat da nicht den gleichen Eindruck. Allgemein, ich finde, Flowey, das war so eine gute Entscheidung, wie so quasi als Blume zu tarnen, weil Flowey ist einfach der erste Charakter, den du in dem Spiel treffen wirst. Normalerweise. Und, ja, normalerweise. <lacht> und es ist eine Blume, du denkst dir eigentlich nichts Böses dabei und irgendwann erwähnt halt, ja, es gibt nur Töten und äh, getötet werden oh. und bei Toriel dachte ich auch so, okay, ich passe da mal ein bisschen auf, vor allem bei der Frage, das dachte ich halt echt, mhm. bei der Frage hat sie ja sie, äh, Zimt oder Karamell, da dachte ich, okay, warum fragt sie das, will sie in Kuchen vergiften oder sowas ja. okay. und so weiter und so fort. Kann ja. das ist wobei das ich es auch gut ist. fand, weil man am Anfang gesagt halt töten oder getötet werden und mhm. zeigt ihm, wie diese Welt so läuft mhm. und ja, dann sieht man nie wieder bis zum Ende und niemand denkt mehr an den eigentlich. Und plötzlich stellt sich heraus, dass er halt total böse ist. Also damit hat, denke ich, keiner gerechnet. Nee. Mhm. Das war auch damals für mich so. What the fuck? Du? Wow. <lacht> auch so, so Asgore. Ganz am Anfang des Spiels, denkt, wo er zum ersten Mal erwähnt wurde, denkt man sie, okay, das ist wahrscheinlich voll das der krasse. Ist halt der böse will ich denkt man. Ja, du ja. erfährst halt das ganze Spiel über nur so, dass er halt die Menschheit mehr oder weniger töten will. Oder dass er sie die Monster so mhm. ja, ins Rampenlicht stellen will und denkt, du hast halt ein voller schlechte Bild von ihm. Und dann triffst du ihn das erste Mal und innerhalb der wenigen Minuten, das habe ich auch im Kampf erwähnt, dann wird er dir so sympathisch und du willst ihn eigentlich gar nicht töten, und er will dich einfach, auch nicht töten. Einfach weil man so wenig, ähm, ja, Informationen hat am Anfang. Die halt auch alle so ein bisschen gegen ihn sprechen. Genau. Also, ja. das wurde schon ganz gut umgesetzt, finde ich. Weil man denkt sich eigentlich nach jeder Passage irgendwie ein bisschen was anderes. Oder man überlegt halt, was was wie, was wie soll das denn jetzt heißen? Und ich finde, das ist, ganz, ist gut umgesetzt. Das ist wirklich gut umgesetzt. Mhm. Habe ich selten so gut gesehen. Was hat es eigentlich, das ist eine Frage an äh, Tim, was hat es eigentlich mit Gaster auf sich, falls du davon gehört hast? Ja, klar. Ähm, keiner weiß so wirklich, was es mit ihm auf sich hat. Er ist sowieso das größte Mysterium des Spiels, ähm, einmal für die anderen beiden. Das Spiel ist das Mysterium. Ähm, Gaster, also W.D. Gaster, war der Forscher vor Elphis, also der königliche Forscher, bevor Elphis äh, Forscherin wurde. Ähm, das erfährt man im Spiel, wenn man bestimmte Fun Values hat. Also es gibt irgendwie, genau. ich glaube, drei ähm, Typen in Grau. Äh, drei NPCs, die man durch Fun Value bekommen kann und die reden halt über den. Man erfährt dann zum einen, dass er halt eben der königliche Forscher vor Elvis war. Und er ist äh, das dritte Skelett quasi. Ähm, und ist Also ich weiß nicht, ob das im Spiel gesagt wird, ich bin mir unsicher. Ähm, aber ich meine, der ist auch zusammen mit Sans Papyrus gekommen, einfach so. Und ähm, er hat den Chor gebaut. Und ja. eine Maschine. Und äh, diese Maschine hat ihn äh, vernichtet. Also, er ist, äh, ich glaube, im Spiel wird explizit gesagt, dass er dann ähm, durch Raum und Zeit äh, in Raum und Zeit gerissen wurde. Oder irgendwie sowas. Ähm. Ja, und man weiß halt nicht wirklich viel über ihn, du kannst, wenn du das Spiel bearbeitest, die Spieldateien, die Quelldateien bearbeitest, kannst du in äh, einen Raum kommen, wo der ähm, Sprite von dem ist und wenn du den ansprichst, verschwindet er einfach, macht den Mund davon, verschwindet. Ja. Ja, das war's und <lacht> der hat sogar einen <lacht> eigenen, eigenen, unbenutzten Soundtrack. Ich find's halt schon krass, so ein Mysterium einzubauen und ich finde es auch gut, dass man quasi nicht mehr über ihn erfährt, als man quasi durch legitimes <lacht>, äh, bearbeiten des Spiels erfahren kann. Aber es gibt halt wirklich massig Theorien über äh, diesen Gäster zum Beispiel, dass er ähm, ja, dass er quasi ähm, ne warte noch was anderes. Es gibt ja auch diese, es gibt noch eine Datei im Spiel, wenn du die bearbeitest, dann ähm, kommt eine Hast du halt einen schwarzen Raum und der Typ redet halt nur in Wingdings. Die Font, ne? Ähm, deswegen auch WD-Gaster. Ähm, und äh, wenn man das äh, übersetzt, steht da eben ein ganz komischer Text. Ich erkenne ihn nicht auswendig, der ist krank, sich den zu merken. Aber ja, der ist halt Psycho, der Text, so ein bisschen. <lacht> und in dem Text sagt er halt sowas wie: Ja, dieses Experiment ist sehr interessant oder sowas. Und dann irgendwie, ähm, was haltet ihr davon, ihr zwei? So, und dann wird halt gerätselt, okay, wen meint er mit die zwei, ähm, sagen welche, es sind Sands und Papyrus, dann sagen wieder andere, es sind ist und keine Ahnung wer. Ich würde ähm, sagen, und Esko. Ja, gibt halt auch ganz verschiedene ja. Theorien und, ja, man erfährt halt nicht mehr über ihn, aber, ja <lacht> er, er ist halt ganz cool, dass es sowas gibt, sag ich mal, finde ich. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, was es gerade noch zu ihm zu sagen gibt. Eigentlich nichts. Aber nee. gehen wir mal nochmal zurück zu Undertale an sich. Was ist denn jetzt so an sich, wenn ihr jetzt auf alle Charaktere schaut, euer Lieblingscharakter? Papyrus, ganz klar. Ich bin stolz auf dich, Daniel. <lacht> Und... Ja, Papyrus natürlich. <lacht> Oder gibt es. Vielleicht... Schwer zu sagen, aber ich würde sogar Sans sagen. Fällt jetzt sonst niemand direkt auf Anhieb ein, also muss es bestimmt Papyrus sein. Ich habe ja Dance gesagt. Ja, nee, ich meine bei mir. So. Ja, ich bin Tim. wieder da. Ähm. Du warst weg? Ja, ich war kurz weg. <lacht> äh, was war die Frage? Wer der Lieblingscharakter ist, du bist dran. Ja, sehr Dann wieder 2 <lacht> zu 2. Ja, da, okay. ist noch besser? Und vielleicht noch können wir seine hohen Standards erfüllen? Das ist ein bisschen schwierig. Ja, kommt mag ich auch, mega. Ja. Was soll der Hasscharakter? <lacht> Elfesss. Alle Gegner aus dem Chor. Die zwei ähm, in der Gasse. Catty und Brett, ich <lacht> mag ich irgendwie nicht. Die sind weird. Ich, war, ich habe noch jemanden. <lacht> wen? <lacht> okay, genauer gesagt zwei Personen. Zwei? Okay. <lacht> Tobi to <lacht> und Tobi und Tobi Fox. <lacht> Tobi und Tobi Fox? Warum sind es zwei? Tobi und Tobi Fox, das sind zwei Personen. Okay. Meine haas Person. Ja. Ja. Will noch einer was sagen? Ja, hi. Cool, ja, cooles Let's ja, Play und so. Du hast ein Display. Play. <lacht> ja! War cool, Sch dabei zu sein. Jo. Pansy schneidet den Part niemals, damit er kein Brick <lacht> Dann nehme ich das selbst an. Ich schicke ihm einfach nicht den Download-Link. <lacht> ja. so niemals ich muss da an den abgebrochenen schreiben <lacht> ja ja aber gut Schon ich irgendwie. denke äh, wir haben einiges gesagt zum Spiel <lacht> ähm, ja man kann ja eventuell dann irgendwann nochmal drüber reden was weiß ich ähm, was anderes machen keine Ahnung ja äh, jedenfalls ich hoffe dass das LP allen gefallen hat die dabei waren ob es jetzt egal von welchem jo. Kanal ähm, ich hoffe ihr hattet eine Menge Spaß weil das war so die Intention von mir und Daniel, so zwei Leute so, die das Spiel noch nie gekannt haben. Mal gucken, was das ja. ergibt. Ich denke, das Projekt war ziemlich geil. Es war auf jeden Fall eins meiner Highlights dieses Jahr. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vor allem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, immer auf Reaktionen eurerseits. Äh, ja, zu warten, das war immer sehr, sehr geil. So im Sinne von, ja, wir sind Frisk oder ähm, Elfes und Undyne. <lacht> das war das ähm, Das Bei Lucky. <lacht> Nein. Das war lucky. schon äh, sehr, sehr nice. Ja dann würde ich sagen, das war's von mir. <lacht> <lacht> Tschüss. Cheers. Ja, bye. Ja, bye. <lacht> das war dein Text, ich hab mir geklaut. Nein, bye so du <laughs>